Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World! Windwärtsweg! Aber diesmal rückwärts heißt es in dieser Folge. Außerdem heißt es in dieser Folge gedacht, diesem Level die Quests in dieser Welt zu machen und ein paar neue Level zu sehen. Na, habt ihr aufgepasst, ob ich nach oben oder nach unten gehe? Für die, die es noch nicht wissen, die werden es dann gleich erfahren. So, wir haben hier diesen kleinen Bodenbirdie an. So, und wir sind jetzt auf der Suche nach drei kleinen Nervensägen. Und wir haben dreieinhalb Minuten Nutzzeit dafür. Und äh, ich habe das Gefühl, wir sollen ja auf den warten, auf dem Typen hier. Ich bin so ein Bodenbirdie, hallo. Bin ich zu groß für einen Bodenbirdie, aber egal. Passt schon. Passt schon, ich schon gut gehen. Also schon, okay. Und ich habe auch schon den ersten und ich bin ein wenig äh, verloren, hallo, danke. Gut, gut. Also mit verloren meine ich halt jetzt, dass ich da irgendwie... Egal. Nicht wichtig. Ähm, ich brauche ein paar... Ja, da hinten ist nämlich der erste, den ich nicht erwische. Äh, das ist ein bisschen blöd. blöd, meine ich. Ähm, den können wir auch von hier aus erwischen. Bleib stehen! Was habe ich da gemacht? Was? Habe ich gerade den Flugbirdie abgeschossen und der wurde zu einem Bodenbirdie? Ist das... Ist das gerade passiert? Oder... Ja, da kam ja gerade ein Bodenbirdie zu mir an angesprungen, an, an was auch immer, ja. Wie auch immer. So, für die, die sich freuen, wo sind denn die anderen ähm, rückwärts -Level -Level -Level -Level -Level? ja habe ich schon in der letzten Folge geschafft. Ja, die Folge war nicht kurz und da habe ich es mir einfach mal so gegönnt. So, und cool, dass man hier auch das Bonuslevel hier sieht. was war ja so, oder was hat Bonuslevel? So ein kleines Minigame. was also, Hier sieht man es und da fehlt die eine Blume. Und da ist er. Ah oh Gott, ich bin abgeschossen. Oder angesprungen oder was auch immer. Die verfolgen da welche, das will ich sagen. <lacht> okay, bisher sieht es nicht so schwer aus, tatsächlich. Also, finde ich zumindest. So, ich muss hin und wieder mal kurz auf meinen Bildschirm schauen, weil letzte Folge ist aus Versehen, das Ende ein wenig abgekackt. Das tut mir natürlich leid. Also, die, die es nicht wussten in der letzten Folge, ungefähr letzte Minute, glaube ich, war das. Oder letzte halbe Minute, was auch immer. Oh Gott, das war knapp. Da, ähm... Ja, da ist mir die Folge irgendwie abgekackt. Ich weiß ja auch nicht, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ihr wisst alle, in der letzten Folge ist die letzte Minute, die ist irgendwie ein wenig verglitscht. Man konnte nur noch den Sound hören. Also zumindest jetzt bei mir habe ich es, als ich es mir gerade angeschaut habe, weil ich gucke mir immer die Folgen kurz noch an. So, ich skippe ein wenig durch. So, ein, zwei Minuten, damit ich weiß, dass die Folge auch gut ist. Dass ich sie nicht neu aufnehmen muss. Manchmal passiert sowas nämlich. Äh, kann ich dich bitte einsagen? Oh Gott, nein, ich habe ich habe B losgelassen. Was ist los bei mir? Ich habe einfach B losgelassen. Was ist denn los? Was ist da nur los? Ich habe ihn. Ich habe aber keine Zeit mehr. Absolut keine Zeit. Okay, ja, komm, egal. habe wie gesagt keine Zeit. Bitte sagen mir, das waren dreieinhalb. Okay, dreieinhalb. Keine drei. Oh mein Gott, das wäre es jetzt gewesen. Okay, okay, ist es ihn, ne? Yes! Nice! First try, Leute! Cool! Also, was in der letzten Folge passiert ist, ich glaube, das ist einfach am Ende um, Standbild hin und wieder oder so. Also, als ich es mir gerade angeschaut habe. Kann auch sein, dass es am Ende nicht so ist, aber ich habe es gerade geguckt. Da war die Standbild, da haben nur noch ein wenig aus dem gehört. Tut mir leid auf jeden Fall für dieses seltsame Ende letzte Folge, aber ist ja jetzt auch egal. Reden wir über dieses wunderschöne Spiel, denn wir haben jetzt diese Welt. Level abgeschlossen, aber die Quest wollen wir ja auch noch machen. Also komm mal her, du, was haben wir denn heute hier? Ich brauche ein wenig Sachen. Äh, Einmal ein Blagfels. Den habe ich beim Vulkan gesehen, aber immer schön gucken, wo man hintritt. Yo, äh, hinten oder vorne? Hier, vorne. Blagfelsen. Das sieht eigentlich ganz cool aus so. Sieht nicht aus wie ein, ja, ich finde nicht, dass er das so aussieht wie ein Blag. Sieht aus wie so ein Steinblag neue spezies die wollen wir noch mal suchen und da habe ich ihn auch schon direkt gefunden er ist nämlich hier an dieser stelle sehr sehr einfach nice so ich bin mal gespannt wie viele blue wie äh, viele quests es in dieser welt gibt ich hoffe es gibt hier nicht so viele ich hoffe eigentlich immer es gibt nicht viele aber meistens gibt es mehr als fünf oder wenn ich pech habe gibt es mehr als fünf. was auch immer Mhm. Naja. war's? Ja. Ich brauche ein Eierkarton Eier Eierkartonboden birdie Einer aber auf der Rückseite bei den schwebenden Bällen. So niedlich. Hier? Ja, yep. hier. Nachdem hier suchen wir so ein Eierkartonbirdie. Ähm, eierkarton Birdy, meine ich natürlich. Sorry. Und da habe ich ihn auch schon direkt gefunden. Uh, hier. Jetzt. Nice. Habe ihn mir viel, viel kleiner äh, vorgestellt. Aber er ja, ist ja auch komplett egal. Solange wir ihn jetzt gefunden haben, ist es auch wirklich egal. Ja, habe ich ja gerade gesagt, ne? Ich wiederhole mich immer. Ich bin seltsam. Gut. Uh, ich wette, du hast noch 20 Aufgaben, oder? <lacht> Lass mal sehen. Ich brauche noch vier Tyrannosaurus. Tyrannosaurus ist oder so, Wir <lacht> wissen ja, ihr, ich habe ja einen schon gefunden. Ich sage, ich auf der Rückseite des Vulkans, ob die wichtig sind. Ja, einen habe ich ja gefunden in der letzten Folge. Wenn ich mich erinnern könnte, ist aber echt cool aus. Seine Augen sind, sind seine Augen transparent. Egal, der erste befindet sich hier. Den hier hatten wir ja schon gefunden. Der ist nämlich hier. Hier an dieser Stelle ist hier hinten noch einer. Den wir nicht bekommen. Von hier aus. Hier. Äh, ja. Ich bin aber auch blind. Ganz am Anfang des Levels gibt es hier einen. Oh Mann. Und ich suche schon nach dem wie so ein verrückter. Ich habe irgendwie, glaube ich, zwei, drei Minuten jetzt nach dem gesucht. Und einfach ganz am Anfang des Levels bin ich nochmal zurückgegangen. Da gab es ihn. Okay. Ein wenig Schweizer verschwendung aber jetzt habe ich ihn. Juhu! War es das bitte? Ich habe echt keine Lust auf diese Bisschen, aber es war es längst noch nicht. Ne. Ich brauche drei goldene Ufos. Was? Gab goldene Ufos? Es bei sah ich bei einem Flug auf der Rückseite des Fliegers, auch mit anderen Farben. Ich habe jetzt keinen goldenen hier gefunden. Aber gut, dass man so goldene finden muss, finde ich eigentlich ganz cool. So also, hat die so Holztexturen? Was auch immer. Da Hintergrund. Gehört der zu den Goldenen? Oh, die gelben sind Goldene. Okay. Da macht das natürlich mehr Sinn. Da ist noch einer. Verdammt. Yes. Okay, das zählte noch. Gut, gut, gut. Ich glaube, hier kommt direkt die dritte, oder? kam direkt der zweite. Jetzt kommt direkt der dritte, oder? Ich mag mich da an was erinnern. Äh, hinter den Wolken, glaube ich, kommt einer. Da, ich sehe ihn. Ich sehe Hier hinter. Hier hinter. hinter. Juhu, richtig einfach. Das hatten wir glaube ich auch so geschafft. Aber hat natürlich nicht gezählt, weil die Quest noch nicht aktiviert war. Bla bla. Was auch was. Cool cool cool. Juhu. Sonst er gelbe Gufus in Game, statt goldene. Okay, aber egal. Ich brauche noch einen Eierkartonblume. Eine Eierkartonblume. Eier Eier Davon blühte eine bei den schwebenden Bällen. Ganz schön groß. Okay, habe ich die vielleicht gesehen? Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Okay, Rückseite habe ich vielleicht ja, nicht gesehen. Hm, okay. halten. Nach einer langen Suche habe ich sie dann doch tatsächlich gefunden. Sie ist hier. Ziemlich am Ende des Levels. Ja, ähm, die war blöd die war schwer zu finden. ich habe sie ganz woanders erwartet und nicht einfach so auf einer Plattform. aber okay, jetzt haben wir sie. oh Gott. okay. noch mehr? natürlich noch mehr. ich benötige drei äh, Pteranodon. was? Pteranodon. Pteranodon. solche Pteranodenten müssten doch bei Vulkanen rumhängen, oder? Jupp, ich habe auch schon welche gesehen. Und wo genau die sich verstecken? Die anderen, die wir noch nicht gesehen haben, die zeige ich euch jetzt auch noch mal. Ähm, so sieht er aus. Den haben wir gesehen. Mit dem seltsamen Namen. Cool. Eins ist hier! Hier ist nämlich noch eins. Und hier unten! Das dürft ihr nicht verpassen, hier unten ist eins. Hier ist auch noch mal einer... Und damit waren das sogar alle drei. Ich hatte es wären fünf. Egal, wir haben sie. Okay. Oh Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war. Der Black hat mich getroffen. Okay. Und ich habe keine Kostüme. Das müsste ich mal wieder anziehen, so ein Kostüm. So, war es das jetzt? Ich hoffe, das war's. Komm, wir wollen noch ein paar Level in dieser Folge sehen. Oh, hat noch was. Oh Gott. Ich benötige fünf Gehen Sie gerne. Viele davon sind bei den schwebenden Bällen aufgepasst. Einige bewegen sich. Okay, wir ziehen aber erstmal ein Kostüm an, würde ich sagen. Wir haben nämlich noch ähm, ein Nest. Ein boden nest oder warte. Das spreche ich mir, glaube ich, für den später auf. Wir nehmen erstmal so ein Stern vorang. Das ist doch cool. Yeah. So, was hat er nochmal gesagt? Wo war das? Hier? Ne, hier. Fünf von den Dingern. Jo, alles klar. Sollte nicht schwer sein. Das erste ist direkt hier am Anfang des Levels. Das zweite ist hier. So, hier gibt es noch eins. Nach dieser Zeit-Challenge gibt es hier in dem Vulkan einen Stern. Der springt manchmal hin und her raus. Und jetzt haben wir ihn. Und am Ende des Levels gibt es ihn hier. Fliegt er für immer nach unten? Ich weiß es nicht. Mir auch unwichtig. Und bitte sag mir das was. Ich habe jetzt eher Lust auf ein neues Level tatsächlich. Das wäre doch geil, du. Oder? Was, was mein ihr Leute? Ist doch bestimmt richtig geil auf ein neues Level, oder? Ich bin's auf jeden Fall. Komm. Lass es jetzt ruhig. Lass es jetzt sein. Komm. Nicht noch mehr, oder? Oh, yes, das war's. Juhu! Juhu! Ja. Hurra! Alle Gänseblumen in Höhen Höhenhochland gefunden. Nice, Leute. Ist das nicht geil? Okay, Kostüm nehmen wir gleich. So, und es geht für die Leute, die hier aufgepasst haben, es geht nach oben natürlich weiter. Ziel Eichbaumwald. Ich bin doch kaputt. Hätte ich doch nur zehn Blumen. Hier. Ich habe mehr als zehn. Passt. Blum. Danke, es geht mir schon viel besser. Das hoffe ich doch mal. Jetzt machen wir den Weg auf zum Dekobaum. Oh Gott, explodiert jetzt? Pschuh. Oh, wie cool das aussieht. Eichbaumwald, herzlich willkommen. Ui, das sieht echt nice aus. Was sind das drei Level? Ne, nee, sind zwei Level, sind zwei Level. Erstmal hier, die, ah, erst mal unten am Baum, dann oben am Baum. Okay. Vielleicht schaffen wir sogar beide in dieser Folge noch. Vielleicht, vielleicht. So, was nehmen wir dann mal? Was würde dann mal passen? So, hm. so ein Lavabot, ich sieht ganz nice aus. Aber ich glaube, das fragen von anderen mal auf. Hier, ja, Eichhörnchen dann. Das ist doch ganz cool, das nehmen wir mal. Auf zu den abwägenden Eicheln. Oder die abwägende Eicheln. Was auch immer. abwägende Eicheln. ja das ist der Levelname. Cool. Oh, Leute, in der nächsten Folge kommen wir eventuell schon, schon zum Boss. Den dritten Endboss. Das ist doch cool, oder? Juhu! Yoshi freut sich auch. Das soll ein Yoshi-Spiel sein? Das sieht nicht aus nach Yoshi. Guckt euch das mal an. Die Grafik, das, das... Was guckt euch das an? Das nennt ihr Yoshi? Oh Gott. Oh mein Gott, ein Flatter! Das ist die Weiterentwicklung von Wiggler. Oh Gott, oh, oh Gott. Ich habe ihn wütend gemacht. Sorry, Mann, oh, Der fliegt mir hinterher. Das kann man doch bestimmt für irgendwas noch gebrauchen, dass ein hinterher fliegt, oder? Oh, hier ist ein... Äh, gespawnt. Okay, ich muss aufpassen, weil mein Kostüm ist schon fast wieder kaputt. ich will halt nicht, dass es kaputt geht. Da-la-la-la. Das sieht echt nice aus. Oh, so eine Röhre nach hinten. Oder? Nee. Nee, nee. Okay. Hm, okay. Ich hab gedacht, man geht jetzt so nach hinten durch eine Röhre. Aber hier können wir ja nicht durch. Vielleicht von hier aus irgendwas abschießen. Wir können die scheigers hier hinten abschießen aber wollen wir das? Wo geht's denn so weiter? Wir kriegen ja hier Eier. Sollen wir den abschießen? Den armen Flatter. Nee bringt nichts. Und vielleicht fliegt er uns nach hinten. Ey, Flatter, Flatter. Kannst du irgendwie helfen? Ah, doch! Wir müssen nach oben. Ne, warte, es ist nur so ein Secret, oder? Ich glaube, das war gerade nur ein Secret. Wo geht's denn hier lang? <lacht> äh, vielleicht das hier kaputt machen? Vielleicht ist hier irgend so ein Weg versteckt. Ah, okay, ist ein Weg versteckt. Alles klar, Leute. <lacht> Na, hier nicht. Dann machen wir alle kaputt. Vielleicht kriegen wir da irgendwas cooles. Dun -dun -dun -dun. Dun -dun -dun. Ich würde sagen, wir machen sogar beide Level in dieser Welt, äh, in dieser Folge. Damit wir uns nächste Folge dann auf den Boss konzentrieren können. Also halt auf den Rest der Welt, aber halt auch, auch auf den Boss. So, ich glaube, drei Eier reichen erstmal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten. Okay. Ah, so eine Waage ist das. Ich habe ich schon gefragt, was ist denn das? Jetzt sehe ich Ich bin blind, okay. Äh, wofür brauchen wir denn das hier? Nehmen wir, behalten wir das doch erstmal Dann gehen wir schnell nach hier oben hier, hier oben ist eine red coin sogar zwei das ist doch cool sowas. okay das hat so nicht funktioniert aber wir können bam ich alles runter. das geht nicht nach vorne nein bam nur ein Ei schade die können wir doch bestimmt noch hier gebrauchen oder hier so vielleicht äh. so Okay, nein, so nicht, aber Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hab den rausgekickt, glaube ich, oder? Habe ich den rausgekickt. Okay, der ist jetzt drin. Das ist echt blöd irgendwie. Jetzt. Ich glaube, das ist richtig, oder? So wenn wir hier hochkommen. Ganz easy. Das hier das sind Herzen, cool. Aber sonst ist hier nichts. Okay, okay. Das ist bisher ganz cool, finde ich. Also ich mag's bisher. Coole neue Idee. Und nein, wir müssen es genau andersrum machen. Naja, ja, klar mal wieder. Klar wie Kloß, Ganze. Oh, müssen wir noch was mitnehmen. Nee, oder? Oder? Nope. Doch. Doch, doch, doch, doch. doch. Okay, warte, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht kriegen wir noch eins. Irgendwo oder hm. jawohl, hier nee, das sind nur Red Coins. Okay, ja, dann gehen wir mal runter. Dann nehmen wir uns hier noch mal eins. Warte, was ist das hier? Nicht im Hintergrund? <lacht> nein, mein Kostüm. Oh, ja. Sorry, Leute, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Okay, dort das funktioniert so. Okay, dann machen wir so. Äh, nein. Oh. Schnell, bevor da so eine Nuss rauskommt, was so das ist. Okay, passt, passt, passt. Yes. Juhu. Das war die erste. Okay, okay. Oh, sorry, Flatter. Bro, du bist doch mein Bro-Bro, ne? Wir sind doch Bros. Richtig, Bro? Ja, Bro. Cool, Bro. Oh, guck den Scheiger da im Hintergrund an. Der ist doch voll cool. Ah, okay, der fliegt immer nach oben. Wenn er wütend ist. I get it now. Yahoo! Ich am very happy that I am understanding how all of this works. Yahoo! Ja komm her. Flieg nach oben, flieg nach oben. Nice! Und hier gibt's noch mehr! Noch mehr? Nope! Mm. Uh, okay, hier ist oben. Noch was äh, gibt's noch sonst was? Ne. Ui. Okay, den kann man nicht abschießen. Okay. Was haben wir denn bisher alles? Nicht viel. Also rote Coins haben wir viel, aber das Level scheint noch lang zu sein. Oder es sollte zumindest noch viele. Was? Was? Hallo, hallo. Was macht ihr denn? Warum geht er wieder zurück? Es wird noch viele Re äh, noch viele Blumen geben in diesem Level, aber ich weiß nicht wo. Okay, das Ding bewegt sich nur, wenn ich da drauf stehe. Mhm. Okay. Ich verstehe. Ich unterstand. Und wie viele habe ich? Okay, ein Moment. Okay, das war dumm. Ah, ne, doch nicht. Äh, Herz. Netz. Das hier aktivieren, weil dann kann ich nämlich den Scheiger schnell essen. Mitte. Ja, ich, ich weiß es doch. Ja, war doch einfach. Hä? Okay, das war ziemlich einfach. Ohne Witz. Dass ich sage, dass ein Minigame einfach ist. <lacht> äh, hier kann man sogar hoch. Muss man sogar. Weil hier ist eine Blume. Nice. Komm, renner, rollt schneller. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt, muss schnell durch. Zack, zack. Oh Gott, die sind schnell. Und hier ist ein unsichtbarer Flatter. Ja, ist kein Flatter. Wie heißen die denn? Heißen die nicht Flatter? So wie der Gegner gerade? Weil Wigner wird ja zum Flatter. Für die, die nicht aufgepasst haben hier bei äh, Mario. Sexualkunde. Äh, was? Oh Gott, nein. Oh nein, ich hab schon verkackt. Warum so viele Apfelaufgaben auf einmal? Okay, die sind zumindest äh, nicht so schwer. Das ist die allererste Apfelaufgabe. Wegen der habe ich Albträume. Bei den Apfelaufgaben, aber eigentlich sind alle, die wir danach hatten, relativ einfach gewesen oder nicht? Aber diese allererste, was hätte man denn da denn machen sollen? oder allerersten, die haben wir ja nur durch äh, Multiplayer geschafft. Oh, verdammt, ey. Okay, ähm, die Herzen, will ich wahrscheinlich noch mal neu machen müssen, privat, weil niemand will sie mich das Level noch mal neu mache. Nur wegen den Herzen, das will echt niemand sehen. Und ja, ich wusste, hier gibt es irgendwas. Ich wusste es einfach. Hier irgendwas? Nein, okay. Da kommen wir dem Ende eigentlich sehr, sehr nah. Okay. Bam. Oh nein, das sind Herzen. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Okay. Oh, ich hab nicht alle. Ich hoffe, ich krieg noch welche. Mm, was? Was? Oh. Was auch immer wenn wir jetzt hier bauen, wir müssen da irgendwas bauen. Okay, cool, cool, cool. Ja, naja, cool. Oh, guck dich den da an! Wie süß. Die haben solche coolen Hüte, die Dinger. Wie so Nusshüte. <lacht> cool, cool. Very much cool hier, ja, ja. So. Balancen wir das dorthin. Und dann können wir hier hoch. Und dann habe ich gesagt, können wir hier hoch. Oder machen es einfach so. <lacht> Zack, das erste haben wir, so also ein Stoppschild. ah das ist wahrscheinlich so ein Ach, Baumwelt so eine Bushaltestelle oder was? <lacht> oh, geile Kombi, by the way. Nice, wir haben jetzt alle Herzen wieder, wir dürfen sie nicht treffen lassen. Ich hätte Angst hier, okay, dann bleibe ich halt nicht so lange stehen. Das wollte ich nicht. Kann ich bitte dich wieder haben? Du bist wahrscheinlich wichtig, deshalb komm mal her du. und ich mache dich erstmal hier hin, weil sie sich leider braucht kann ja er bisher erstmal hier stehen bleiben. Nein, jetzt ist Zack. Das kann man sogar abschießen für die, die es nicht gefunden haben. Was ist denn das, was ich jetzt gefunden habe? Ich habe nicht mehr abge. Ah das, ist, ah, das ist so ein Sitz, glaube ich. Wir bauen ja höchstwahrscheinlich jetzt eine Bushaltestelle. Oh, hier kann man durch. Rutsche. <lacht> okay, das ist wahrscheinlich für später, wenn wir da alles haben. Na, ja, ist mich ja jetzt schon reingegangen. Cool. Hm. Ich glaube nicht, dass wir noch Zeit haben für das letzte Level. Aber ich würde gerne letzten in der nächsten Folge den Boss schon machen. Deshalb mal gucken, wie ich das dann hinbekomme. Oh, guck mal, er hat einen fliegenden Teppich. <lacht> ist das nicht cool? Oh, hallo. Oh, hallo. Was ist, war das gerade ein Herz? Haben die, haben die gerade so ein Herz geformt, oder? Das ist doch süß, ey. Das Spiel ist so süß. Und jetzt haben wir, was auch immer das da ist, haben wir es bekommen. Na, ah, die Rutsche ist jetzt auch egal. Komm, wir sind ja schon hier. Whatever. Nicht schlimm. So, und jetzt erstmal... Ja, ja. Cool. Und warten wir auf den Bus. Ach, wieder Verspätung. Deutsche Bahn halt. Ey, ich hab nichts gesagt. Hi. <lacht> Wie cool er aussieht. Yo, Bro, ich komm mal rein, ne? Ich hab mein Busticket dabei. Oder, Yoshi? Yoshi, hast du dein Busticket dabei? Hast du Steuern bezahlt, Yoshi? Yoshi, hörst du mir zu? Hä? <lacht> das wollte ich gestern mal mit dem Hä? Oh Gott. Boop, boop. warum sind wir jetzt auf dem Dach? Äh, Yoshi, hast du etwa doch kein Ticket gekauft? Mensch, Yoshi, du kannst doch nicht schwarz fahren. Hier, du meinst, ich werde dir wohl helfen müssen, ob ich will oder nicht. Und mir fehlen Red Coins und hier waren, war einer. War okay, keine Ahnung, was der vetter wollte. Wir sind da. Danke, Bus. Tschüss. Und ein paar Red Coins. Bitte sag mir, komm noch mal Red Coins. Äh, ich glaube, ich muss schneller sein als die, oder? Nee. Nein. Mir fehlen zwei rote Münzen und natürlich die Leben, aber die war ja klar. Okay, Ähm. ich komme nicht mehr zurück, oder? Nee, glaub nicht. Dann werde ich die Münzen für euch suchen, am Ende noch schneiden und die Herzen mache ich dann auf Screen. Dann werde ich jetzt so kurz gucken, ob die Folge lang genug ist oder ob ich hier noch ein Level reinpack. Das werde ich mir kurz angucken. Joa, nice. Aber mir hat das Level gefallen. Die Idee war cool, Umsetzung auch ganz nice. Es war jetzt nichts, was ich als mein Lieblingslevel bezeichnen würde, aber ich würde es ein gutes Level nennen. Mhm. Und ich hoffe, in der nächsten Folge kommen wir dann auch schnell durch aus dieser Welt. Denn ich habe echt Bock jetzt hier rechts gegen den Boss zu kämpfen. Oh, Junge. Hey Leute, könnt ihr euch daran erinnern, dass hier im Hintergrund so Nüsse waren? Wenn man die abschießt, ist hier ein Geschenk. Problem ist jetzt gerade nur bei mir, ich habe keine Eier, deshalb brauche ich kurz einen Shy Wenn mir welche gibt, Dankeschön. Ja, einfach hier hinten die Nüsse abschießen und dann zack. Ist hier eine Red Coin. Ja. Wo ist die zweite, die mir noch fehlt? Na, ja, weiß ich noch nicht. Wer hier sehen. So, hab das jetzt nicht aufgenommen, wegen äh, speicherplatz Aber ja, der erste Wickler beim Bus, der gibt einem ne eine Red Coin. Der zweite gibt dann ne eine Blume und der dritte gibt einen nochmal ne eine Red Coin. Yeah. So, jetzt haben wir alles. Jetzt schnell zum Ziel. So, das schneide ich jetzt äh, noch rein. Ist er eh nicht mehr lang hier. Einfach nur kurz zack, zack. Zack, zack, zack. Und ich habe jetzt auch noch entschieden das letzte level oder so gesehen das zweite level noch von dieser welt noch mal reinzupacken diese folge weil ich weiß es nicht ich glaube die folge ist ungefähr um oh was mit 20 minuten oder so und keine ahnung ich mache auf jeden fall das nächste level noch mal rein und dann werden wir in der nächsten folge diese welt abschließen und den boss bekämpfen damit wir den dritten oder das dritte juwel was auch immer bekommen yeah das wird cool leute seid auch so gehypt wie ich dann lasst doch mal gerne positive was da ein abo wäre auch ganz cool oder was meint ihr so Sprung Satz und Sieg aber bevor wir das machen mit dem Sieg, ha äh, Sieg da werden wir erstmal ein Ufo anziehen Weil ich habe ja letzte Folge gesagt wir machen am Anfang der nächsten Folge Ufo jetzt ist es Ende der nächsten Folge aber egal ja Sprung Satz und Sieg doch für wen für Yoshi oder jemand anders oh Gott wer denn nur Angst. Ich hoffe doch sehr, dass es für Yoshi ist der Sieg. Du, du, du, du, du. Oh, nicht ihr. Das sind Baby-Piranhas, oder? Das sind noch Baby-Piranha-Pflanzen, glaube ich. Okay, cool. Das waren noch solche... Zumindest, wenn die auf den Boden kamen, dann waren das so Piranha-Pflanzen. Egal, was auch immer. Ich ist ein Affe. Sorry, Mann. <lacht> Yo, Bro, wollte ich nicht. Zack. Komm, gib her. Gib mir bitte irgendwas. Nichts. Das ist ja sehr erstaunlich. Das Level hat auch sehr, sehr viel, okay. Anscheinend sind das hier dafür lange Level, dass hier nicht so viel ist. Nice. Vier auf einmal. Hat man nicht immer alle Tage. Vor allem nicht bei mir. Aber... Da haben wir es doch jetzt mal. Ist doch cool. Hier ist nichts. Okay, okay. Und da, die Dinger meine ich. Wenn die auf dem Boden landen, dann... Äh, kommen die raus. Deshalb muss man die schnell aufessen. Und man kriegt sogar gar keine Eier mehr Ich gerade. War es früher auch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die kann ich auch mit der Schampfattacke öffnen wusste ich nicht jetzt weiß ich's weil die Dinger hier auf denen gerade stehe die sind natürlich neu ach das habe ich gleich gemerkt habe ich gleich bemerkt hier Nein. Ja, zack war oh, okay, alles okay ich habe das Wort irgendwas wenn ich alles bekommen tut es aber leider nicht Nö, warum denn auch das wäre ja zu easy easy peasy bei dir ist nichts. Okay. Bei dir vielleicht. Nein, auch nicht. Boing! Zehn Münzen. Stimmt, es gibt ja noch 100 Münzen-Dinger, ne? Aber komm, die sind echt zu einfach. Hat er mir gerade ein Oh, die ist ja verliebt. Oh, danke, Bro. Dich werde ich als letztes essen. Hä? Hey? <lacht> oh Gott, was mache ich hier? Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, das ist doch cool hier. Ich muss nur diesen Äffchen hier beseitigen. Das Äffchen hier. Machen wir mal hier frei. Zack. Danke, Mann. <lacht> Wie der rumgeschrien hat. <lacht> oh, sorry. Sorry, Bro. Nein, sorry, Bro. Ich wollte das nicht. Alle mein F für den armen Affen. Uff, der tut mir gerade voll leid, Mann. Der, der hat gar nichts getan und ich habe ihn einfach gegessen. Der hat mir vor allem noch geholfen. Das hat er getan. gezahlt, hat mir geholfen und ich, wie belohne ich ihn, indem ich ihn einfach sowas antue? Was bin ich denn für einer? Na komm, zack nach oben. Hier gibt's doch schon was Cooles. Cooles Secret oder so, nicht? Schade, aber hier gibt's noch was. Okay. Okay. Münzen. Ja, ich dachte gerade, oh lol, das waren wirklich alles rote. Ich dachte mir so, vielleicht sind das ja rote. Und es war einfach alles rote. Wow. Und das hier? Und das nicht. Okay. Aufpassen. Okay, das ist aber cool hier. Ich finde, ich finde, das Level eigentlich voll cool. Ich weiß nicht, ob das zum zu der Overworld passt, weil die Overworld hat mir jetzt so ein Baumlevel versprochen, dass so wie neue Country 3, dass ich so ein Baum bin, in so einem Baum bin, aber Level selber an sich ist cool. So. Oh, nein. Oh, nein. Verdammt, ich habe was Falsches. Ich habe kurz meinen Atem angehalten, weil ich hasse das. Oh, Gott. Okay. Komm her, schnell her. Ich brauche dich nämlich. Zack, damit wir den hier nach unten bekommen. Oder so. Ja, passt auf. Oh, den Häschenstein. Zack. Äh, gut. Okay, da können wir durchspringen. Zack. Äffchen, hi Äffchen, hol mir mal die Blume doch, danke. <lacht> oh, nein, das wollte ich nicht. Äh, was jetzt? Äh, was jetzt? Äh, was jetzt? Äh, was jetzt? Okay. Okay, nee, das war nicht ganz so klug cool, glaube ich. Der hier muss runter, der muss runter, damit ich hier durch kann. Okay. Okay, ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Oh, wow. Der kam unerwartet runter. Der hier. Du, du wirst kaputt gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Eine weitere Bonus Challenge. Welcome to Bonus Stage. Oh, verkackt. Sorry, ich hasse nur sowas und äh, es tut mir einfach leid, ja. Oh Mann. Ich hab... Oh, keine Ahnung, lass, lass mich in Ruhe. Ich bin gestresst. <lacht> äh, okay, eine Blume weg, drei gibt's noch zu finden und vier rote Münzen. Außer da war jetzt noch eine bei der Aufgabe. Dann wäre natürlich Uff, aber ja. Schicksal. Und da einer sleep Immer diese Traitor. Aber in dem Fall ist es ja für uns ein guter Traitor. Weil die sind ja alle böse und wir sind gut. Was guckst du mich so an? <lacht> du, du. Der geht nach unten, oder? Ja. Ey, das, der erinnert mich voll an Donkey Kong Junior, Der hier. Keine Ahnung, das erinnert mich, das erinnert mich voll irgendwie an... Donkey Kong Junior. Bin ich da alleine? Und hier geht's nach oben, oder? Doch, doch, hier geht's nach oben. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Sorry, Mann. Auch wenn du beim Bro warst. Ich brauche die ganzen Kills. Ich brauche die Punkte. <lacht> die Passage kommt mir bekannt vor. In unserem anderen Level, das wir schon mal gespielt haben. Okay, fahren wir runter. Und sind wir hier. Wie viele red coins 5. Ja, ah, die kriegen wir doch noch, oder? Ich denke schon. Was machen die jetzt hier? Machen wir hier alles kaputt. Okay. Nicht so nett. Ja, wie du meinst. Und ich habe gerade irgendwie Leben bekommen durch die, dass ich die abgeschossen habe. Weiß nicht, wie ich das so geschafft habe. Aber ich sehe das ist ein Absolute du. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der war böse. Nee, war lieb. Er ist lieb. Okay, eine fehlt uns noch. Die kommt jetzt noch. Irgendwo hier, irgendwo hier kommt die. Und uns fehlt eine Red Coin, oder was? Nicht deren Ernst. Eine Red Coin? War das die, die man da hätte bekommen können bei dem Spielchen? Oder hier? Oder so? Oh Gott, nein, nein, nein, nein. Äh... Ich wette hier, ich wette hier. Oder? Hä? Hallo, Spiel. <lacht> hat sich die Welt gerade neu geladen oder was passiert? Oder was halt die Welt? Ja, doch hier, doch hier. Ja, ja, wir haben alles. Nur die eine Blume, aber ansonsten haben wir alles, Baby! Was? Also das Level geht weiter? Hä? Hä? Mmh. Bowling! BOOM! Nice! Cooles Level! Blöd, dass ich da eine Blume verpasst habe, die sogar gar nicht mal so schwer war. Aber die holen uns eben. Da schneide ich kurz rein. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wenn es heiß wird. Gegen das dritte Juwelchen! Aber bevor wir das machen, wollen wir uns doch erstmal. Oh, cool. Wollen wir uns doch erstmal ein paar neue Kostüme holen, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Oh, da gibt es so eine Piranha, habe ich gerade gesehen. Ich wollte zwar eigentlich nicht drauf gucken, aber ich musste Piranha, Leute, eine Piranha. Ist das nicht cool? Das hat sogar 2000 jetzt insgesamt gehostet. Krass. Es wird teurer in Yoshi's Crafted World. <lacht> da, da, da, da, da, da, da. Ein Silbereimer. Eine Blaubeermarmelade. Rote Schubkarre. Ein Wunderball, wie cool. Das Highlight, die Piranha-Octaida. Was? Okay. Die ist aber echt cool. Eine Eicheläule. Uh, nice. Uh, uh, uh, uh Ein Bus, cool. Können wir schon zu spät kommen? Äh, meine. Äh, Baumstumpf. Ein gelber Apfel, nice, ein Gapel und ein roter Apfel, das ist doch cool. Ey, das feiere ich echt. Nice, dann würde ich doch mal für Rest der Welt, was wollen wir denn da anziehen hier. Das gucken wir dann in der nächsten Folge nach. Jo, erstmal noch das UFO und ja, bis gleich. Zurück an dieser Stelle und let's go. Eigentlich ist es gar nicht mehr so schwer. Es ist halt wirklich nicht schwer. Das war's. Wir haben alles. Wow. Da freut sich sogar Yoshi. Und wenn ihr euch auch auf diese Folge gefreut habt oder diese Folge euch irgendwie entertained oder glücklich gemacht hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Würde mich wirklich sehr freuen. Äh, Abo, falls ihr neu seid und ihr wisst, den ganzen Schmalen haut rein. Schönen Tag noch.